Guck mal, man kann sogar noch einen Tisch gehen. Chris, Chris, erstmal hier die Chips. Oh, oh, ist oh Chris ist gebacken. tot. Guck mal, Chris ist tot. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Wir haben uns Project Terminus angeschaut und mit wir ist gemeint der Chris Reality und der DeLorean 787 und meine Wenigkeit und wir haben uns die Steam VR-Version vorgenommen. Es gibt das Ganze auch auf der Quest und äh, ich habe auch die Quest-Version erhalten, habe beide Versionen auch getestet und äh, ich muss sagen, ich kann jetzt nicht wirklich einen Unterschied zwischen beiden Versionen feststellen. Die Steam VR-Version hat jetzt keine großartigen Vorteile gegenüber der Quest-Version. Für mich sieht es so aus, dass die Quest-Version direkt portiert wurde in Steam VR und äh, ja, dass man da ja das Steam VR Nutzer da noch mitkommen und auch, auch zocken können. Also ich habe auch mal ähm, ja, auf, auf dem PC angemacht und mit der Quest und habe dann immer mal wieder so ein bisschen verglichen. Ich habe jetzt nichts festgestellt, dass die Quest-Version jetzt schlechter aussieht, irgendwie andere Texturen hätte oder sonst was. Ich habe natürlich äh, mal zehn, fünf bis zehn Minuten reingeschaut und nicht jetzt eine Stunde mitgespielt. Ich habe auch keine Aufnahmen gemacht und die nebeneinander gelegt. Also, ich habe jetzt wirklich nur vom reinen optischen Gefühl her, sage ich, äh, dass die Quest-Version da nicht wirklich schlechter ist als die Steam-VR-Version. Ja, lassen wir uns mal kurz äh, die Steam-VR-Seite anschauen. Und äh, auch die Quest-Version natürlich. Ich möchte ja euch beide Versionen vorstellen. Und äh, ja, hier ist die Steam vr seite Und es ist ein Early-Access-Titel. Ja, Entwickler ist C CVR. Ist ein Early-Access-Titel, der immer noch äh, upgedatet wird und Updates erhält. Hier ist der letzte, ist am 7. September 2022 gekommen. Also auch nicht so lange her. Also es wird da immer noch gut dran gearbeitet. Und äh, wir können es alleine spielen. Also wer Bock auf Solo-Horror hat, kann es natürlich alleine spielen. da ist die... Ja, die, die Angst natürlich noch ein bisschen immenser, als wenn man jetzt im co Koop spielt, das nimmt natürlich sehr viel Angst weg. Ich habe es auch mal alleine gespielt und äh, alleine von den Geräuschpegel her und ähm, ja, die Umgebung, das, das ist wirklich schon, schon cool gemacht und man kann schon tief abtauchen, auch wenn die Grafik jetzt nicht so der Oberburner ist, sage ich einfach mal, aber es stimmt einfach, vom Setting her stimmt's es und ähm, ja, man, man will auch einfach wissen, was, was los ist, was passiert ist. Und äh, ja, in unserem Gameplay, wir haben jetzt glaube ich so 40 Minuten gespielt. Ich muss mal schauen, ob ich das kürze oder so lasse. Ähm, kommen wir gerade erst so in die Richtung, wo die Story so richtig losgeht. Es gibt natürlich einen Prolog und dann äh, ist kombiniert mit einem Tutorial, das ist ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, erwartet kein, kein AAA-Titel, es ist wirklich ein... Äh, ja, nettes, nettes horror game was auch Koop bietet und für mich ist das in VR ganz wichtig, dass die Spiele auch Koop äh, anbieten. Natürlich gibt es Spiele, die im Koop keinen Sinn machen, aber ich finde, sowas hier äh, macht natürlich auch im Koop Spaß und ähm, wer jetzt wirklich keine Horrorspiele alleine spielen kann, der ist da super aufgehoben, denn es nimmt halt Angst weg. Da kann man sagen, was man will, wenn man im Koop spielt, äh, ist da halt sehr viel Angst weg. Das kostet im Steam VR Shop 19,99 und auf der Quest kostet es 24,99 also 25 Euro. Und ähm, ja, wie man hier auch sieht, wird genauso abgedatet wie, äh, wie auf der Steam VR Version. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, mir hat es jetzt erstmal gefallen, also war ein guter Ersteindruck. Ähm, die Grafik blende ich jetzt aus, weil es für mich einfach jetzt ein Quest-Titel ist. Es ist kein, kein PC-VR-Titel, sondern es ist ein Questtitel Und so bewerte ich den auch. Von daher ging es vollkommen in Ordnung. Und äh, wie gesagt, für mich, als ich alleine drin war, habe ich trotzdem mein, mein, mein Angst-Level so ein bisschen hochgehalten. Äh, man läuft da durch die dunklen Flure nur mit einer Taschenlampe und hört die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Also das lässt einen schon äh, richtig tief da eintauchen. Und... Äh, ja, schaut aber jetzt selber mal rein. Wir hatten auch unseren Spaß zu dritt, auch wenn es dann äh, nicht so gruselig ist wie äh, normal, aber es sind trotzdem ein paar Schockszenen dabei natürlich. Auch, äh, auch zu dritt kann man sich schon mal erschrecken, wenn so ein Jumpscare kommt. Und äh, ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay und äh, schreibt auch nachher einfach mal Ende unter die Kommentare, wie euch das Game gefällt. Habt ihr schon gezockt? Würde ich gerne eure Meinung wissen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ne, du drückst da auf den Menübutton und dann, äh, wo ist denn das Menü? Ja, äh, hier. Und kann dann ich, auf Player-Status. Kann ich mit seiner Karte jetzt hier rein? Wir versuchen es. Ach, Player-Status, hier. hier genau. <lacht> status ja. <lacht> Nein, Markus. ist meine Karte weg. Hier, Meine Eintritts... so, Der schiebt mich hier an. Ha, da steht sogar mein Name drauf. Ich habe deine Karte benutzt, also wir haben jetzt gerade gecheatet hier. <lacht> auf das Lilane. Die Andere Seite, auf der linken Seite. Ja. Lass mich durch. Ach, diese Amateure. Ja, aber echt, ey. Wo fahren wir überhaupt hin, Leute? Ja, ähm, wir zeigen es dir. Ja, zum SideQuest Hauptcenter geht's. Guck mal hier. Genau, richtig. Ihr wollt mich, ihr wollt mich doch bloß rumkriegen, weil ich der einzige Frau wieder hier bin. Ja, wir müssen aber ja, noch ja. Alkohol holen für dich. Wirklich, also. jetzt in den Kill haben wir Bier. <lacht> du Kleiner, du. Kann kenn ich auch noch. Lauf hin, lauf hin, lauf hier ist auch ganz schon. schöne Schleichwerbung oh. in dem Game, ne? Ich habe auch Hunger. Lass uns hier mal äh, noch ein paar Croissants holen. Guten Tag. Ein Kaffee bitte. Ähm, genau, ein, ein, ein Kaffee Fährungs äh, Cappuccino Fährungs oder einfach schwarzer Kaffee nee, für dich. Cappuccino, Cappuccino. Cappuccino für den äh, Markus hier und äh, ich bekomme ein Marzipan-Croissant. Chris, du auch <lacht> <Marzipan>. noch was? <lacht> <lacht> ähm, ich wollte ein Wasser nehmen. Ja, ein Wasser für, den, äh, für die für die Dame hier. Aber tun sie noch was rein, dass die schläft, okay? <lacht> okay, komm, weiter geht's. Genug go, go, go. Mit, mit Quatsch. Oh, was gibt hier? Aber auch ah, ganz, ganz cool gemacht. Auch wenn es jetzt hier nur yeah, so gut. Blöcke sind. Ne, guck mal, das sind richtige Zeitschriften. Das wäre schon cool ja, gemacht. Ja, aber nicht nehmen. Ne, leider nicht. Und alles doppelt und dreifach vorhanden. Man muss dazu sagen, ist natürlich auch ein, ein Quest-Game, Quest ne? Was jetzt auch... Oh. Hier stimmt äh, was nicht. Äh, wow. Ich bin gerade im äh, gewesen. Was ist das jetzt wieder? Ich hab mich schon erschrocken. Meine Fresse. Oi. Quiz. Hallo. Ist das, ist das dein Bruder oder was? Guck mal, der legt <lacht> sich da direkt hin. Hier sind 2 Euro. Ah, ja. sind zwei also, mit dem... Jungs, Jungs, aber mit uns nicht, oder was? Jungs, ich hab 2 Euro, lass Party machen. Okay, weiter geht's. Okay, die Bahn ist... Komm, komm Leute, die Bahn ist da. Ich schnell, schnell, rein, schnell schnell, schnell rein bevor die okay. weg ist. Chris, komm! Mann, Chris, ja, du musst deine kommen. Arme schwingen. Ach so, sag doch Ja. Mal <lacht> okay. So, was machen wir überhaupt denn in den Game jetzt hier? Also, ja, U-Bahn fahren. Ja. Das ist ein U-Bahn-Simulator. Ich halte mich erstmal hier an der Stange fest, weil ich krieg gerade so ein leichtes. Ja, ich wusste doch, ihr wollt es doch sehen hier. Genau. Tanz, tanz hier uns. Jetzt hat los, Chris. mach uns den Pool denn. <lacht> Nicht aus. <lacht> hey, ich habe noch nie was Schlimmeres gesehen. Ich steche mir gleich die Augen aus. Ich meine. Ich glaube das Ganze spielt in Frankreich, ne? Genau. Ich gesagt, Berlin. Guck mal, der, der, der, der, die Durchsage redet Berlinerisch. So. Oh, da brennt was. Ja, das ist der Licht. Oh. Okay. Oh ja. Steig mal aus, Chris. Okay, kommen wir hier irgendwo raus? Nein. Hinten, rechts? Auch nicht. Hier? Nee. Okay. Oh, es geht weiter. Okay, geht weiter. Not können wir die Not Notbremse ziehen hier? Nee. Okay. Man kann sich nur festhalten, wenn man nicht umkippt. Genau. Oh, ich, mein, ich, der Crystal, der ich meine nicht noch Der Chris hat wohl so ein Oberteil wie Lara Croft früher, so Dreiecks so mäßig. Ja, ja. Oh, da, oh, da. Okay. Oh, das sah aber nicht so gut aus da. Also grafisch muss man hier natürlich Abstriche machen, aber die Sounds sind schon echt cool. Ja. Und wir sind äh, jetzt immer noch in einer Art, ja, Prolog, Intro, ne. Wieder runter. Oh, hab ich mich erschrocken? Problem ich Station Sorry for the inconvenience. Sorry. Oh. Oh. Ich hab das zu laut, das sieht nicht gut aus. Find a way outside. Oh, hier ist, hier ist ein Zeichen, komm. Spring raus. Boah, ist das dunkel. Your phone can make some light. Hold it in your hand to see a bit clearer. Okay, wir haben hier an unserem Rucksack ein Handy. Und dann wird's ein Tick heller. Tatsächlich ein Tick heller. Ich mach nochmal noch für die Zuschauer. Wenn, jetzt, wenn ich weg tu, zack. Aber ist nicht viel, ne? Es ist ein Mühe. Jetzt kann ich hier gucken. Kamera, ey, ich kann ein Bild von euch machen. Echt? Mach oh, mal ein Foto von uns. Ja, komm, ich. Warte mal, geht, geht das anders rum? Ja, doch so. Warte. Ja, komm. Der Karte, der, der, der. Jetzt hat's hier. Ja, wow. Yeah. schauen wir doch Bahn jetzt hier irgendwo aber erstmal ein Bild machen. Ne? Ist egal, komm. Gleich mal Noch lachen, ja, wir. ja, Richtig. Oh, ist das dunkel. Run, siehst Tunnel make collapse. Okay, swing your arms. Lauft! Oh, swing, swing, swing! Flieht, ihr Narren! <lacht> schneller, schneller. Crouch, crouch, oh, oh. Okay, oh, ich geh runter. Ja, ja, ja. Lass mich durch! Boah! Aber oh, wir können auch klettern? Also, ich oh, speicher hier mal. Speicher oh. du, ich, ich heb schon mal die so, Lampe auf. Ich wieder mein Handy brauche ich dafür. Hier haben wir eine Batterie. Saving in progress, okay. Oh! Wo ist jetzt die Lampe? Die Lampe? Der Chris hat die Lampe. Oh. Ich hab die Lampe nicht. Komm. Ja, ist also hier ist auch? die Batterie. Und benutzt die nicht für irgendwas anderes. Hier, genau. Guck mal, ich kann das sogar selber ein, einsetzen, obwohl er die hat, in, in der Hand hat. Okay. Nee. Ach doch. So. Ah. Cool. Aber die gehen leer. Die müssen wir immer. Ich habe jetzt noch eine Ersatzbatterie mit. Ja. Okay. Lass und lass. Also Komm, gehen wir hier lang oder da? Links oder rechts? Komm. Chris entscheidet. Oh, wir gehen nach. Wir gehen nach Sorti. Das ist natürlich echt ist scheiße. Wir gehen nach Sorti. Na komm. Chris. Ja, am Ende kommt Chris jetzt auch eine geht Scheiße. Vor. Chris geht vor. Ja, einer muss ja. vorgehen. Einer muss oh, sterben. Oh, oh. Okay. Äh, lass uns lieber rechts gehen. Das ist doch der gleiche Da, geht, da geht's überall, überall nach Sorti. Oh, ich muss auf die Lampe warten. Da ist mir ein bisschen zu dunkel. A little bit. Ja, ja, geh ruhig weiter Chris. Red dich nicht um, wir sind hinter dir. Hinter dir, ein wir dreiköpfiger passen, Affe. Wir, wir passen auf dich auf. Echt? Du kannst du uns vertrauen. Hier kann, kann nichts passieren. Ja. <lacht> also du mir auf den Arzt gucken. Ach hier, Chicksal, kenn ich auch. Hier eine einziges Werbespiel, oder? Aber, Aber echt, hä? Hey. Aber ist ich schon eine ne coole Atmosphäre. oder? Okay. Schokolassen. Oh guck Tenerie. mal, guck mal hier rechts. Was geht denn mit ihm? Oh, jetzt hast du ihn verscheucht. Oh, der hat Angst vor mir, ich bin so hässlich. Ja. Okay, Komm, hier haben wir... ein bisschen Schokolade. Hier haben wir Getränke auch. Machen wir uns mal hier die Energie auf 100%, oder? Genau. Du hast 90 gerade, 95? 100. So, hier, hier müssen wir... Chris? Müsste zu ja. dir ziehen und loslassen. Zu deinem Körper und loslassen einfach. Was die Dose? Ja, einfach an deinen Mund ziehen und loslassen oder irgendwo hin. Hals, Hals und loslassen. Die Grifftaste. Was? Die Dose einfach zu deinem Hals und ah, loslassen. Alles okay. Ja. Komm her hier. Das ging. So, ich äh, heb mal hier die Notiz auf. Das ist eine Kamera. Eine Kamera, wir werden beobachtet. So, die nehme ich noch mit. Durchsuchen wir mal hier die Schränke. Ja. Uh. Oh. <lacht> Chris. oh, der sieht nicht mehr so frisch aus, ne? Guck mal, man kann sogar die Glatze streichen hier. Oh. Ah, ich kann mich ja in den reinstellen. Ja. Hallo. Nee, man kann die Tür nicht zumachen, okay. Geht die Tür auf hier? Nee, also die hey, Türen gehen nur auf mit den Symbolen, ne? Na, wie in Wirklichkeit, die gehen die Türen auch nur auf. Ping. Ja, wenn, wenn wir schon einmal Ping. hier sind. Ne, Kaching? So, äh, nimm, nimm die Dosen mit, wenn ihr noch Platz im Rucksack habt. Ja, das ist eine gute Idee. Einfach so rein. Nimm Dosen mit. Einfach in den Rucksack ah, okay. rein. Fünf? Genau. Wow. Wow. Hey. Okay. Hast du wieder eine Notiz? Also mit den Kollegen stimmt was nicht? Ich komm nicht hin. Ich hab die, ich hab so. die. Gut, ich hab Aber Barricades ich down the back hallway machen. are too weak. Okay, die haben Barrikaden Eat. aufgebaut und... Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier den Weg lang, wo auch hier dieses Symbol ist. Eating. Ja, machen wir. Nehmen wir da noch so eine Cola mit. Genau. Okay, oh, lass, oh. Uns, lass uns hier rein, schnell. Warum schnell? Ja, ja weil da hier äh, so die Decke runterkam. Habe ich jetzt wieder 100? Oh, please, help us! Hey. Komm, lass Komm, uns hin! Ich bin lass ich bin uns auch hin! Da. Go, go, go! Oh, die sind eingeklemmt. Schnell, schnell, schnell. Lass uns helfen. Komm. Oh! oh. Ich glaube das Problem hat sich selber erledigt. Das meint meint ihr, wir können die noch retten? Alles gut bei euch? <lacht> wir haben es überlebt. Also die sind ein bisschen platt, würde ich sagen, ne? Ich ja, hier gibt es mit Sicherheit irgendwelche Gegner. Okay. Das ist aber nicht schön. Nee, ja, Da es ja, eine Leiter runter. Oh, hier ist ein. Was ist das hier? Ja. Oh, hier musst guck, du auch guck mal hier. Damit? Nee. Hier ist ein Telefon. I saw smoke at San Blaser. You okay? Yeah, but everything is blocked. Okay, dann und dann kam nichts mehr. Also ist irgendwas Schlimmes passiert. Leider keine deutsche Übersetzung. Oh, hier ist ein Schlüssel. Oder, ne, eine Kurbel. Okay, die packen wir uns mal ein. Okay. Kurbel hast du, oder? Ich speichere ich ja mal kurz. Mal ja, genau. Ja. Aber Mechaniken funktionieren alle. Rucksack funktioniert gut, klettern. Ja, das, das funktioniert auf jeden Fall, ja. So. Wir das Chris, mal ja hier brauchen wir ja. kein Licht, du kannst ausmachen. Ja, die wir müssen, müssen mit dem. Sparen. Ich komm hier runter. Und ich glaube, ich habe eben was gesehen, wo wir es brauchen können. Ich habe ja so eine Kurbel gefunden. Und hier ist so ein, so ein Tor. Ein Loch. Und ein Loch. Ja, da ich muss ein Finger stecken Kurbel. Ich Kurbel. Ich bin der Leierkastenmann. <lacht> <lacht> <lacht> Da werden wir gleich rausfinden. Oh, ich kann mich da sogar dranhängen. Ich nehme die Kurbel mal wieder mit. Wow. Ich glaube, ich habe sie weggebackt. Du bist der Einzige mit äh, Licht. Warum legt er sich immer direkt hin? Weiß Weil weiß nicht, bei dir auch, wenn du dich bückst. Echt? Hm? Ich will die auch noch Was? anschauen. Oh. Okay. So, ich glaube, wir müssen alle hier rein, dann geht's weiter. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Das habe ich vorhin auch schon gesehen. Hast du auch bei vielen Spielen, oder? Ne? So, wer oh, hat meine... schon eine Waffe? Ich, hey, ich hab ich eine Waffe. Auch. Ich auch. Okay, dann ist die nächste von mir, weil... Oh, hier ist Essen. Nee, du kannst ruhig drauf gehen. Kann ich mal die... Guck oh, mal, da, da ist noch ein Rohr. Tupac. Da in der Ecke. Da, da steht ah, da liegt hab noch ein Habe ich 100% Leute? 90. Also? Nö, 90 hast du. Aber ich kann nicht ja, essen. die Waffe, du Louis? Ach, da ist ein Rohr. Ja, du ist so fett, wenn so viel ist. Okay, weiter geht's. weiter geht's. Wow, was ist das? Oh, das erinnert mich an Lost. Ja, ne? okay, ich nehme die. Oh, da kommt was? Oh, da kommt schon einer. Ey, was will der? Geh weg! Oh, Alter! Immer auf Komm! Du Schwein! Ein Festlichter. Okay, hier sieht man auch so ganz, ganz klar, dass das halt Quest-Grafik ist, aber. Ja, also für PC sieht es extrem scheiße aus. Ja, aber ja, wie gesagt, äh, Grafik ist nicht immer alles, ne? Na doch. Oh, da steht auch einer. <lacht> Nein, das ist eine Puppe. Komm her, komm her. Komm. Du kriegst Schläge. Oh, da ist wieder was. Bam. Oh, da hinten ist da wieder einer. Noch einer. Oh. Ja, da kommt noch einer. Hält oh. ihr da? Ja. <lacht> Einmal noch, dreimal muss man sie hitten. So. Da liegt noch eine. Guck mal, da ist wieder eine, eine Tür. Da gibt es Und, und da um, ist eine, eine. Ja, überall, wo immer sowas ist, da müssen wir jetzt einen Schlüssel wahrscheinlich finden. Guck mal hier. Oh, oh. Steph Note. For maintenance proposed, the Line 8 Platform has been closed for the direction point to luck. The key is in oh, the storage nur. room. Okay. Ich habe jetzt auch also eine neue. Storage room. So, dann gehen wir mal wieder zum Basti zurück. Oh, was war. Boah. Ja, ah, lässt mal Tupac alleine, macht wieder alles kaputt. Alter. Ja, ja. Jetzt kommt! Ja, ich komme ja schon. Ich habe Angst. Also, dann müssen wir auch durchkrabbeln oder was? Ja, wir müssen krabbeln. Hier ist ein Raum. Okay, warte, vorsichtig. Ja, ist vorsichtig raus. Okay. Aber sonst kannst du nicht machen, dass aufstehen. Das ah. läuft läuft halt wie Butter das Game, ne? Hier sind noch läuft gut, ja. ja. Oh, First Aid Kit, hier. Das ist Boah, das ist ein ey. ey. guckt Erst euch mal. die Spritze mal an. Ey, das ist aber schon über. Die kommt nicht an die Batterie dran. Die kriegt der Chris gleich. Warte. Das ist wieder so ein Ding Okay, die, die, die Spritze ja, können wir nicht mitnehmen. Wenn ich, wenn ich an den Tisch fassen will, das, ist das Problem, was ich bei vielen VR Games habe, was ich nicht mag, wenn du es rangehst, dass ja, du so automatisch Ja, das, das mag ich auch nicht. Das mag ich auch nicht. Okay, äh, ach, Chris, du musst mal was essen hier. Oder soll ich dir die mal reindrücken? Ja, ah, komm. komm, warte. Ja. Spritze, kommt. Impf, impf den Chris. Warte. Oder geht er nur bei einem selbst? Probier mal. Ach, guck mal, man kann sogar noch einen Tisch geben. Chris, Chris, ess mal hier die Chips. Oh, oh, oh jetzt ist Chris ist geworden. tot. Guck mal, Chris ist tot. Okay, ich bin durch die Welt gefallen. Ja. Oh. Ja, das war's für Chris. Ja, moin. Okay, komm, wir gehen weiter. Yep. <lacht> kann der sich wieder, kann der wieder rejoinen hier, Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ähm, aber ich hab noch alles, ich lebe auch noch. Und oh, super. Ich... Jetzt sind hier unten komische Geräusche. Äh, warte mal, da hinten ist auch noch eine Tür. Hallo? Wo, wo? Da. Ach guck mal, da ist der Chris. Mit 0%. warte, wir können den bestimmt wieder wiederbeleben. Ja, spritz ihn jetzt. jetzt. He's dead. Guck mal, oh, da ist er wieder. Chris, Chris, Chris. Hey Chris. Probiert mal, geht mal an, ohne zu nein, nein, nein, nein. Wir wollen nicht. jetzt weiterspielen, Komm. Hier, das Tabletten, Tabletten. Nothing. Nothing hier. Wir... Oh. Oh, oh. Was war das? Wind. Da kommt der Wind Da kommt einer. Wind of Jane. Wo? Na komm Junge. Ja. Da kommt er. Du Arsch. Von da höre ich auch was. Komm, wir gehen hier hoch. Das, das ist eine Wo? gute Idee. Ah. Schön im Dunkeln, ne? Ja, du hast die Taschenlampe fallen lassen. Na, du hast doch ein Handy. Hier ist Licht wieder, komm. Passt schon. Na komm, schon. Hier können wir nicht die Schuld das, für alles geben. Jetzt, warte mal, halt Stopp hier, durchsuchen. Also hab ich, auch noch nie Ey, ich hab so eine Fackel Ding. So cool. Fackel -Ding. Damit kannst du die ja. dann anlocken, wenn, wenn wir zu viele haben Gegner, dann wirfst du wahrscheinlich weg. Kann man weg. die irgendwo hinschmeißen, ne? Und dann genau. Okay, hier sind wir. Ich hab nen Schlüssel. Ja, dann genau, dann gehen wir da durch. Guck, gucken wir mal. Ja, da oben sind schon. Ja, ja, ja. Pass mal auf die Fackel, die schmeiße ich jetzt runter, dann rennen die dahin. Oder wir töten sie ja. einfach. Komm, wir töten sie einfach. Bam. Bam. Da kommt noch was. Die hat wie mein Also die hat äh... Ja, die hat Hihi! <lacht> Ey Moment mal, ich muss mal schnell hier Come organisen. Fuck, also ich bin hier rein. So. Jamona. Komm on. Ja toll. Also wer hat die <lacht> wer hat die Taschenlampe verloren? Ich nicht. Die ist durchgekrutscht. Hm. Aber kein Problem. Wir laufen einfach durch das Dunkle irgendwo ja, hin. Ja, ja, ja. Aber oh, da unten ist Licht. Ja, da ist Licht. Alles gut. So. Äh, Ach du Scheiße. Links ey. oder rechts? Boah, ist das dunkel. Komm hier. Ja, ja da, unten, da unten ist irgendwas Helles. Ne? Ja. Da passiert gut. nichts. Brauchst keine Angst haben. Das. Schau mal, ich bin sogar mutig, ich gehe vor. Ach, guck mal. Hey, A way out. Speichern. Looks like I can get out of Bastille by Joe's Tracks. Okay, wir müssen wahrscheinlich runter, ne? Tracks ist ja sind die Schienen. War oh, jetzt links oder rechts? Lass uns da lang laufen. Okay. Aber ja, ohne Taschenlampe ist das halt echt übelst, ne? Ja, du hast so ein Telefon. Ja, mach doch dein Telefon an. Ich brauche kein Licht. Oh! Oh oh! Da kommt was, da kommt wo, was. Von wo kommt der? Weiß nicht. Können ja, wir wieder hochklettern? Rum? Nee, wir kommen nicht mehr hoch. hoch. Das Komm, wir auf gut Glück. Links, was? Rechts, oh, rechts. links, links kommt der! Komm, hier ist ein äh, Fußweg. Ich würde sagen, dass wir hier lang laufen. Hier ist eine Tür. das nervt schon Ja, das mag ich auch nicht. Oh, hier, hier ist Ende, komm. Ende im Gelände. Oh. Machen wir noch eine Runde, oder? Ja, machen wir noch eine. Jetzt, jetzt aber schon, ich bin schon sechs Minuten drüber. Du weißt, was das für Frauen bedeutet. Ja, ja, Komm. das ist... Ihr kriegt nicht den ab. Ich brauche meine Waffe. So. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. Hallo? Hallo? Hey, Hello? Hello? Can you hear me? Hi, da oh. haben wir eine neue Lampe. Ah, oh, wir Is haben eine Taschenlampe. Ich nehme die. Perfect. Hau ab. Ja. Managst du das. Hier was. ist nie was drin. Nö. Well, you were out Voll Ach guck mal, einhändig kann man sogar hoch hier. Sehr gut. ich kann es doch in jeden Fall So, danke. Die Räume sehen natürlich jetzt wieder gleich aus, ne? Hey, das ist ein Smiley. Nix drin in die Schränke. Geh mal da auf die Tür, jetzt geht die auf. Nee, geht okay, nicht ja, Chris ist wieder ganz, ganz weit vorne. Ich weiß auch nicht, wo der lang gegangen ist. Ach da, guck mal. Da ist er. Ich schau mich nur um. Was ist da? Ihr, ihr müsstet euch immer, Ihr müsstet mich mal vorlassen und ihr zückt die Waffen, oder? Ja, gute Idee. Wow! Oh. Boah. Ist das übel? Sollen wir hier hoch? Guck mal. Das ist nicht wahr? Ist ja durch. Doch, geht. dann geht's durch. Ja, ja geil. Hallo? Okay. Oh, right. Can you, you hear me? Now, geh zur Garage Nummer 5. Ich will etwas checken. Das ist wohl die falsche Garage. Fangen wir von ganz rechts an. Sind das sind ein bisschen große Spinde oder sind die für, für Riesen? Ja, ich denke mal, ich, ich denk mal, hier kann man sich richtig drin verstecken, oder? Guck mal. Ja, aber warum ja, soll packt man da noch? Den den <lacht> ja, ich ak verstecken. aktuell macht das ja gar nichts. Ja, ich denke mal, vielleicht kommen auch noch schwere, schwerere Gegner. Ja, hier ist ja Lampenmann. Lampenmann. Lampenmann. Geh mal vor. Oh, da da, ist, da oh. ist, da geht was ab da hinten. Guck mal. Da los Lampenmann. Dann gehen wir dahin, wo was abgeht, oder? Also hier geht es so vier hin. Da ist der, da ist der... Oh. Da ist der Rauch drin, da gehen wir ja, nicht rein. Das heißt, Achso, Wir kommen auch nicht rein. Aha. Lass mal gucken. Dann wir Uiuiui. Nicht, nicht, das okay. nicht So. das ist ein neuer Hinweis. Ja. Ah. Oder so. Garage. Du bist die ganze Zeit halt in mir drin. So Alter, das hört sich aber komisch an. <lacht> ja. Hey, da ist eine Waffe. Was war, war ist hier? Was ist hier? Wow, wir können das. Wait a Das The scene said on the TV? It's fucking scary. Ich finde mhm. das jetzt nicht so scary. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Habt ihr I Ich typ zugehört? nicht. Ich glaube nicht. Ich Hier ist eine Tür. Ist eine Tür. Ist eine Tür. Yeah. Geh vor. <laughs> das das nicht. Ich dunkel da drin. To okay, Leuchte mal aus. Jawohl. Der Lampenmann. der Lampenmann. Der darf immer nach vorne gehen. Da ist zu, da können wir wahrscheinlich. Oder können wir das Ding öffnen? Schau mal. Ja. ja. Geht nichts. Warte. Ach, guck Ach, mal. Geht Kann man aufmachen, oder? Probier. Irgendwas. Ne, irgendwas kann man da aber machen. Gell? Hallo. Hallo, ja. Hallo? Oh, die, diese gehen. Geräuschkulisse. Gehen. Ja. ja. Das sind Spielautomaten. <lacht> ne, das, das sind Bankautomaten. Okay. Aber man könnte auch Spielautomaten dazu sagen. Ja. Oh, Alter, hier muss der tief runter, ey. Oh. Ja, da musst du dich mal richtig bücken, ey. Oh, ich werde nass? Hier, muss auch eine rote Karte rumliegen. hier liegt was. Ein Hinweis-Dings. Eine rote Karte brauchen wir oder was? Ja. Also irgendwo muss ähm, eine rote Karte. die Scheibe hier gehen. einschlagen? Warte mal. Kann man probieren, ne? Ja, geht. Ah ja. Cool. Sowas mag ich. Scheiben kaputt machen. <lacht> da ist was. Da liegt was. Ja, da ist eine rote Karte. Ja. Glaube ich, ja. Oh, oh. Boah. Junge, das Spiel, ne? Ja, also alleine, alleine irgendwie für mich schwierig. Oder wie, wie man im VR, man kriegt die mal an, ne? Ja, richtig. Aber man, muss, nat man, man muss natürlich sagen, die, die, ähm, die Updates kommen immer noch raus. Also die arbeiten immer noch daran. Ja. Und ich meine, dadurch, dass es das auch ein Quest Game ist, sind die natürlich auch ein bisschen ähm, ja, da können auch limitiert, PC ne? Vielleicht mal ein bisschen hoch holen, so, wo Aber muss man jetzt mit der roten Karte hin? Na, Ja, ja, klar, ich weiß das. Guck mal, da ist noch eine so. Tür. Ja. Geht ja, nicht auf, gehen. geht nicht auf. Ist schlecht, nicht Was um. ist das? Das war nur ein Zug. Ja, ja. Habt ihr schon Waffen gezückt? Nee, mach ich mal. Du bist doch vorne. Nee, auch genau. so. Du, du regelst, <lacht> was die Regel ist. Ja, ja, ich, ich opfer mich. Aber ich bin ja auch ein schwarzer Charakter. Im, im Film stirbt er ja auch immer als Erster, ne? Richtig. Okay. Center Informatik. Ah ja, dann sind wir hier richtig. Guck mal. Da ist Guck mal. Ruhe. Ja, genau. Das Decken rein. Decken rein. Keycard. Oh, jetzt müssen wir log in. Jetzt müssen wir uns einhacken. Passwort. Warte mal, ich speichere mal vorher. So. Guck mal hier. Good. Admin. Also hier ist ein, äh, ach. Find the Password, okay. Ja, ich hab ein ich Passwort. Gib mal einer an die Konsole. Alter. Okay, sag mir. 1E. Moment. Ähm, 1E. A6. A6. 2D. 2D. Äh, okay. Und? Login. Boah. Wow. Es waren noch Zeiten. Jetzt bricht die, die Hülle ja, wir los. Wir müssen neu starten. Power. Reboot. Da. Yes. Shutting down. Jetzt geht's los. Zückt schon mal eure Waffen. Ich glaube, da kommt was. Wow. Holy shit. Wow, wow, wow, wow, The fuck you did, man? The System is freaking out. Lass mich schauen, wie es geht. Hey, pack dich okay. wieder weg. I get it. The reboot went almost. Sie wird immer versteckt und. Sagt, Now Huch. you have to open everything with the manual main door switch. It's in the corridor 15A. Oh. Only when you're there. Okay. 15A müssen wir. So Leute, ich muss aber jetzt wirklich Schluss machen. Chris, tschüss. Ciao. ciao, Chris. Du machst hier die. Ich, ich, ich bin Koffenmann. der Stangenarbeiter. Der ja, Stangenmann. Der es sind angeblich alle Türen offen oder so, hat er auch gesagt, gell? Ja, aber war ja eben nicht. Wir waren ja gerade schon an der Tür. Aber das, sind ja so, das sind ja so ähm, Türen, wo halt einfach nicht weitergeht. Denke ich auch, ja. Die, ich hasse dieses Rucksackgeräusch, hä? Hey. Corridor 15a, use the main manual switch. Okay, und wo soll das sein? Entweder wir gehen hier mal lang oder wir gehen äh, eine Etage höher haben wir hier nur einen ähm, Plan? Ne. Sind wir noch gar nicht. Moment mal. Ach nee, da sind wir ja runtergekommen. Kann man hier langlaufen? Ja, da sind wir schon mal langgelaufen, aber wir können noch mal langlaufen. Oh. Die Batterie leer. Ach. Oh. Chris, Reality is gone. Ja vielleicht Ach, jetzt? Ach, das okay. ist immer jetzt wieder. Okay. Ding. Now time to rock and roll. Jetzt oh. Das oh. God damn it! What the fuck is that? Okay, run, run now. Go to the Corridor Four. The oh, run, run, lauf, run, lauf, run. lauf! Zurück, wir müssen oh, zurück! Fuck. Was wie? Wir müssen zurück! Scheiße, scheiße, scheiße! Er ah. hat mich, der hat mich ich gleich! Hab ich habe auch erst gecheckt. Oh, ich, ich muss hoch, du? ich muss hoch! Bei den Geldautomaten? Ich bin, ich bin tot jetzt. Ja, ich bin tot. <lacht> Ah oh fuck, jetzt bin ich auch noch alleine. You have been assimilated. Kann ich mir denn jetzt angucken, was du da machst? Oh fuck, hey. Was ist denn das? Oh mein ich Gott. Ich hätte glaube ich nur noch hochgemusst, weil da war Korridor 4. Echt, oder? Ich habe keine Ahnung, wo der, ich jetzt hier bin. Das Zeug ist überall. Ja. Ah, ich bin auch tot. Ja, aber das ist ja gut. Dann ah. können wir hier direkt beenden. Ja. Oh. Also, also jetzt wird erst richtig spannend, finde ich. Ja, ich denke auch, das geht jetzt erst richtig los. Ich meine, wir, wir waren bis gerade nur in so einem komischen ja, Storytelling-Prolog-Modus, aber jetzt wird es echt spannend. Und jetzt hören wir auch auf, ne? Super, da wo es spannend wird, hören wir auf. Genau. Ja, aber ich würde sagen, wenn, wenn die Leute da draußen mehr sehen wollen, machen wir gerne nochmal von, von mir aus auch einen Livestream, ne? Machen wir gerne weiter, ja. Einfach, einfach mal in, in den... Äh, in den Dings schreiben, ich wollte schon Chat sagen. Natürlich Kommentare. Und dann schauen wir mal, ich wenn ihr mehr sehen wollt. Ich sehe jetzt hier einfach nur schwarz um mich rum. Ist das bei dir auch so? Nee, ich bin in dem Raum, wo wir äh, gerade den PC neu gestartet haben. Ja, also ich bin hier... Den sehe ich gerade. ...schwarz. Und kann ins Menü gehen. Ja, Markus. Jo, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann sehen wir uns bestimmt demnächst nochmal hier. Richtig. Weil wir müssen ja wissen, was das hier ist mit dem, mit dem komischen schwarzen Quallen. Das werden wir herausfinden. Genau. <lacht> bis dann. Okay, bis dann. Bye, bye. Tschüss.